Guten Tag, hinter mir das ist der Videokonferenzraum von ilex in Potsdam. Und ich habe mich heute hier zu einem Experteninterview mit Martin Forchheim verabredet. Martin Forchheim ist der Geschäftsführer der Form Medien GmbH und Co. KG. Und er hat für uns diesen Videokonferenzraum eingerichtet, der uns in, einer durchaus schwierigen wirtschaftlichen, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld geholfen hat, neue Kundengruppen zu akquirieren und zu gewinnen. Und Martin Forchheim wird uns heute berichten, worauf man technisch achten sollte, um einen Videokonferenzraum in Studioqualität zu gewinnen. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, bleiben Sie dran, jetzt gleich in diesem Video. Herr Forchheim, lieber Martin, du bist der Geschäftsführer eines IT-Systemhauses aus Berlin. Deine Firma heißt Formedien GmbH und Co. KG. Eines eurer Themen ist die Konferenztechnik und heute befinden wir uns im Videokonferenzraum von ILEX in Potsdam, den du für uns eingerichtet hast. Wenn ich es recht sehe, dann hast du auch schon ganze Studios eingerichtet, unter anderem für RTL mit Konferenztechnik. Welche Leistung bietet ihr an? Also, wir bieten folgende Leistungen an im Bereich Konferenz. Wir beraten einerseits, jemand hat eine Idee, da muss man ihn ja erstmal fragen, was möchtest du eigentlich erreichen? Hm. Wenn man da die Anforderungen mit ihm erklärt, nennen wir nennen es die Bibel, ja, dann planen wir Sachen, dann gibt es ein technisches Konzept dazu. Dann setzen wir dieses um und eine ganz wichtige Sache ist auch, wir schulen denjenigen, dass er einfach sicher mit der Technik umgeht. Und dann möchten wir ihn nie wieder alleine lassen, im positiven Sinne. Wir supporten auch die Technik. Also okay. ganz wichtig, wir beraten, planen, setzen um, schulen und supporten das Ganze. Ja, und was ich gelernt habe in der Zusammenarbeit mit euch, so eine Videokonferenzraumausstattung erfordert ja deutlich mehr als nur die Platzierung einer Kamera im Raum. Meine zweite Frage an dich wäre. Worauf sollte man technisch beim Videokonferenzraum achten, bei dem vor allen Dingen, das ist ja unsere Besonderheit in Business-to-Business, Business, bei dem mehrere Personen in einem Raum sitzen können und gut verständlich und präsentabel sein sollen? Ja, also als Erste würde ich darauf achten, ein ausreichend großes Display zu verwenden. Ja, ja, Also, dass es einfach gut ist, ja, dass es sehr hell ist auch, ja, dass man nicht nur die ganze Zeit mit Verschattung arbeiten muss. Ja, Dann würde ich darauf achten. Dass es einfach auch ein gutes Lautsprechersystem ist, ja, dass ja. es eine gute Sprachverständlichkeit ist, ja, und auch eine sehr lichtempfindliche Kamera zu nutzen, ja, dass es einfach gut abgebildet, eine lichtempfindliche, vor allen Dingen auch hochauflösende Kamera und auf eine gute Mikrofonierung zu achten. Ja, dass einfach das äh, Audiosignal von ein oder mehreren Teilnehmern gut abgenommen wird ja, und auch ganz wichtig ist eine gute Raumakustik. Ja, also nicht schlimmer, als wenn der Gegenüber den anderen nicht gut versteht aber die in dem Raum sitzen, auch nicht gut verstehen, was der andere gesagt hat, weil es einfach auf die Ohren ist, weil es einfach vielleicht einen Nachhalt gibt. Ja, das sind so Sachen, auf die man achten sollte, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ja, klar. Also was mich hier immer wieder begeistert ist, wir haben hier Videokonferenzen in diesem Raum, hier passen bis zu zehn Leute rein. Manchmal, so wie heute, bin ich allein, manchmal sind wir zu zweit, manchmal sind wir zu zehn. Das kann sehr unterschiedlich sein. Wenn zehn Leute hier anwesend sind, reden alle unterschiedlich. Trotzdem wird die Übertragung einer jeden einzelnen Person gut rübergebracht. Wie läuft das eigentlich technisch? Ja, da ist es das Zauber der Mikrofonierung. Ja. Die Mikrofonierung, es gibt ja mehrere oder sehr unterschiedliche Mikrofoncharakteristiken. Ja. Und was man für so einen Konferenzraum benutzt, sind Mikrofone, entweder Grenzflächenmikrofone, die auf dem Tisch liegen, die nehmen nur, die, nur das Cooles Signal oberhalb des Tisches. Ja, da kann man mehrere von nehmen, die sich dann einander äh, unterschiedlich dann auch zusammenarbeiten und sagen, wo kommt das Signal her. Aber die hohe Kunst, die Creme sozusagen, die Sahne, wären in Deckenmikrofone. Weil da hat man keine Kabel mehr auf dem, auf dem Tisch zu legen. Ja, man macht ein, zwei Deckenmikrofone. Die wissen genau, wo jemand sitzt und machen die Verstärkung des Mikrofonsignals genauso, ob da ein oder zehn Leute sind. Und die Gegenstelle sagt in der Teamsbesprechung, als wenn ich dabei gewesen wäre. Ja, genau. Worauf sollte man in Bezug auf die Kamera achten? Also Platzierung und Technik. Was ist da aus deiner Sicht wichtig? Also ganz wichtig ist, dass die Kamera so positioniert wird, dass sie in Blickrichtung des Displays ist. Ja. Ja, weil sonst hat der Teilnehmer immer das Gefühl, ich gucke an ihn vorbei. Ja, also würde ich jetzt mal den Test machen, mein Bildschirm wäre da und die Kamera, ich würde immer vorbeikommen. Es ist nicht höflich, sage ich mal. Ja, Die Aufmerksamkeit schwindet auch. Die Kamera sollte nicht zu hoch sein. Wenn sie zu hoch ist, entsteht ein Effekt, wie ich eine Überwachungskamera von oben habe. Ja? Also eine gute Höhe ist also Blickrichtung im Display und eine gute Höhe zwischen 80 Zentimeter bis 1,20 Meter, weil das genau die Höhe, wo ich sozusagen noch jemand angucken kann. Ja, ja, Die Augenhöhe ist ungefähr 1,10 Meter, 1,20 Meter, je nach Sitze vielleicht noch ein bisschen höher. Aber da ist der Effekt, dass ich ein bisschen von oben nach unten gucke, weil ich habe oft das Problem, dass ich die Kamera eigentlich da, wo ich sie haben will, nicht positionieren kann, weil da das Display ist. Ja. Also hat es die gezeigt, ich mache sie genau runter und Höhe 1,20 Unterkannte Unterkante-Display hat sich als sehr gut ähm, für den Gegenüber ähm, einfach bewahrheitet. Ja, na klar. Jetzt haben wir noch das fünfte Thema. Wie erreicht man aus deiner Sicht eine gute Schallisolierung gegen Störgeräusche? Ähm, also der Krankenwagen fährt vorbei, fährt auch zwei-, dreimal am Tag vorbei. Ähm, was macht man da eigentlich? Ja, das ist sozusagen auf zwei Ebenen. Die eine Sache ist die Schalldämmung des Raumes selbst. Ja. Vielleicht muss man darüber nachdenken, ob die Fenster eine höheren Schalldämmmaß haben ja, oder auch die Türen oder andere Sachen oder Fenster, dass die einfach wenig Geräusche von außen reinkommen. Und die andere Sache ist die Kunst der Mikrofonierung. Ja, wenn ich ein Mikrofon habe, muss ich mir vorstellen, wie einen, einen Strahler, der nur den Bereich der Leute in dem um den Konferenzraum nimmt, dann werden die Nebengeräusche sozusagen ausgeblendet. Man kann sie auch noch gegenkompensieren. Ja, das sozusagen gar nichts kommt. Wie aus dem Radio, da gibt es Mikrofone, da kann drumherum passieren. Was will nur der Moderator? Ja, das haben wir hier gemacht. Wir haben ja mit sogenannten Akustikpaneelen und der Decke gearbeitet. Du warst letztendlich hier vor Ort und hast eine Hörprobe im möblierten Raum genommen, um sicherzustellen, dass ein möglichst echofreier Klang mit wenig störenden Reflexionen gewährleistet ist. Aber dann gibt es noch bei der Videokonferenz das Thema der Lichtführung. Worauf ist da zu achten? Also bei der Lichtgestaltung oder dem Licht sollte man darauf achten, dass es natürlich ist ja mhm. oft haben sich bewährt wirkt ein bisschen technisch diese LED-Strahler ja diese Lampen die man hat ja das ist aber eher so für Einzelinterviews oder Einzelkonferenzen wenn man eine mit mehreren wie in dem Raum bei dir da an der Stelle dann sollte man gucken ob man mit Lichtbänder sehr indirektes Licht schafft es machen Stehleuchter ein sehr gutes Licht diese Stehdeckenstrahler die sowohl nach unten als auch nach oben strahlen dann sehr sehr gutes Licht und man muss einfach gucken, immer mit der Bildschirmsituation, wie sieht der andere das von drüben. Die Kamera macht sehr viel, auch noch. Ja, Eine gut auflösende Kamera, Hochauflösung, schafft sehr viel. Eine gute homogene Ausleuchtung. Ja, Zur Not macht man auch per Scheinwerfer neben dem Display, um einfach, die Leute gucken ja auf Display, eine gute Ausleuchtung ja, zu Ja, klar. Ja, vielen Dank für diese Information. Videokonferenzen sind für uns ähm, mittlerweile unverzichtbar geworden und haben bei uns drei Funktionen. Wir können unsere ortsabwesenden Mitarbeiter in einem kanzleiinternen Kommunikationsprozess einbinden. Man muss also nicht präsent sein, um für ILEX-Rechtsanwälte zu arbeiten. Aufgrund unserer sehr hohen Spezialisierung haben wir neue Kundengruppen gewinnen können, auch in der Corona-Pandemie. Wir beraten regelmäßig Wirtschaftsunternehmen, die in den Bayerischen Alpen sitzen, in Flensburg, in Hamburg, in München, in Köln oder sogar im europäischen Ausland. Dafür brauchen wir Videokonferenztechnik und zu guter Letzt, wir sind eine Anwaltskanzlei, von diesem Konferenzraum aus nehmen wir an Gerichtsverhandlungen teil und gerade dort präsentieren wir uns und die einzige, ich sage immer, die einzige Waffe, die der Anwalt hat, ist das gesprochene Wort und das muss natürlich gut übertragen werden. Ich bedanke mich bei dir, lieber Martin Forchheim, für diesen Input und Grüße nach Berlin. Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Grüße von Berlin, Lichterfelde West nach Potsdam. Dankeschön. Bis Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.